Meine Damen und Herren, Feel Free OLD ist nicht irgendeine Oldenburger Stute. Sie hat Bronze errungen auf äh, dem Oldenburger Brillinatring in Rastede im Jahr 2016, wurde dann Viert im Landeschampionat, Viert im Bundeschampionat der dreijährigen Stuten und Wallache. Und ich darf Ihnen natürlich auch Ihre Reiterin vorstellen. Herzlich willkommen in Oldenburg, Bernadette Brune. Dein Applaus. Bernadette Brune, meine Damen und Herren und Feel Free OLD werden jetzt ein paar Lektionen zeigen und werden Ihnen zeigen, wie man ein junges Dressurpferd ausbildet und dafür haben wir, das hat Wolfgang Kone schon gesagt, keinen geringeren als den Herr der Dressur in Deutschland. Er war selbst jahrelang Dressurreiter, aber auch Springreiter, Vielseitigkeitsreiter, er kennt also alle Facetten. Und trainiert mittlerweile oder trainiert seit vielen Jahren Dressurreiter aus der ganzen Welt und ist an der Seite von Monika Theodorescu bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung als Disziplintrainer Dressur für den Olympiakader, also für die Besten der Besten verantwortlich. Und er hat gesagt, natürlich komme ich nach Oldenburg und werde dieses Training kommentieren. Begrüßen Sie ganz herzlich Bundestrainer Johnny Hilberath. Herzlich Willkommen. So, jetzt gehe ich einmal zu ihm, denn er möchte Sie mitnehmen auf die Reise durch die Dressurausbildung. Und wenn er es nicht weiß, wer dann? Lieber Herr Hilberath, was werden wir sehen? Ja, wir werden altersgemäß äh, die Ausbildung eines sechsjährigen Dressurfeldes sehen. Äh, wie Sie ja schon angekündigt haben, ist diese Studie schon hoch erfolgreich äh, in Jungferdeprüfung gestartet. Äh, viele Meritnerungen und Medaillen, äh, weil dieses Jahr Finalistin bei der Weltmannschaft in Ermelo. Und äh, was Bernadette und mir eben sehr wichtig ist, dass jedes Pferd nicht nur feel free, sondern jedes Pferd eben alters- und pferdegerecht ausgebildet wird und ähm, ich hoffe, wir können Ihnen heute Abend einen kleinen Einblick geben von dem, was uns wichtig ist und was unser Anliegen ist und Sie können, glaube ich, jetzt schon ganz gut erkennen, äh, wie schnell das Pferd Vertrauen fasst zur Reiterin. Und zu sich selber kommt, sich in der Atmosphäre gut akklimatisiert, akklimatisiert, schnell akklimatisiert und auch das ist ein Ergebnis der Arbeit, der Durchlässigkeit und eben der Ruhe, die letztendlich auch die, das Training und die, die Ausbildung dem Pferd geben soll. Bernadette fängt gleich mit Seitengängen an, was das Pferd muss man sagen sehr gut macht, man das Pferd einen unheimlich guten Grundschwung, taktsicheren Trab hat, eine ganz ganz hohe Elastizität in der Oberlinie und äh, demzufolge fällt es dem Pferd natürlich leicht, wobei ich das gar nicht jetzt an diesem Pferd alleine aufhängen möchte, weil äh, man muss schon sagen, die FIFA Free ist was Besonderes, hat man im Leben als Reiter nicht zu oft. Äh, was äh, sie aber nicht entmutigen sollte, äh, viel hier mitzunehmen, weil äh, die Durchlässigkeit und die, das, die gute Ausbildung kann auf jedes Pferd übertragen werden. Und äh, das ist eigentlich, der, sagen wir mal, die Botschaft. Und das ist das Wichtigste überhaupt im Training von, von Dressurpferden, von Pferden im Allgemeinen. Und äh, das gibt letztendlich auch die, die Qualität ins Pferd und äh, die Gelassenheit, die es jetzt sehr gut demonstriert bekommen von Bernadette und eben auch die Freude am Reiten und am Ausbilden. Und das ist eben alles, was nachher das gute und erfolgreiche Reiten auch ausmacht. Und Sie sehen dieses, dieses Wechselspiel von Versammlung und Dehnung und äh, das Pferd ist die ganze Zeit wunderbar im Gleichgewicht und äh, am Sitz des Reiters. Sehr konzentriert, trotz der Atmosphäre hier. Und wie gesagt, all das ist ein Resultat der täglichen Arbeit, der Durchlässigkeit. Und ja, wir sind auch ein bisschen stolz auf unser Produkt, kann man sagen, weil das Ambivalente, wenn Sie so wollen, an der ganzen Geschichte ist, ja, wir haben heute heutzutage sehr qualitätsvolle Pferde, sehr feinnervige Pferde mit einer ganz großen Grundelastizität und äh, es ist nicht immer ganz unkompliziert, sondern ganz einfach sich auf diese hochgetunten Pferde einzustellen und ähm, die Feel Free zum Beispiel ist dafür ein gutes Exempel, äh, ein Pferd mit ganz viel Grundnerv und sehr viel Sensibilität, die aber eben wie gesagt über diese systematische über das systematische Aufbautraining äh, sehr viel Grundvertrauen bekommen hat und ein sehr gutes Körpergefühl, eine sehr gute Athletik bekommen hat. Und ähm, ja, das zahlt sich aus, zeichnet sie jetzt aus. Sie hat schon viele große Arenen, kann man sagen, gesehen und ähm, präsentiert sich eigentlich jedes Mal mit einer ganz hohen Zuverlässigkeit und äh, Rittigkeit und eine Präsenz. Ja, das, auch das muss sie lernen. <lacht> Gutes Training heute Abend, sehr gut. Ja, Grundgaloppade von dem Pferd auch äh, äh, vergleichbar mit dem Galopp, ganz große Elastizität, eine sehr gute Frequenz, aktives Hinterbein, tätiger Rücken. Schulterfreiheit, also alles, was man sich im Grunde genommen für ein, äh, ein gutes Dressurpferd und auch eben für die Ausbildung wünscht. Feel free ist schon so ein Kleinchucken ihrem, ihrem Alter voraus äh, und zwar nicht, weil das forciert wurde, sondern weil das Pferd sehr guter Wechsel Bernadette weil das Pferd ähm, eine sehr gute äh, äh, Grundbalance, also ein sehr gutes Grundgleichgewicht hat und es ihr dadurch sehr leicht fällt, eigentlich so spielerisch äh, in die, in die versammelten Lektion äh, reinzugehen. Also wir haben seit zwei, drei Monaten so ein bisschen eben angefangen, in Richtung äh, BBS, also Jungpferder-S, zu arbeiten und äh, Wirklich alles sehr spielerisch, aber ähm, bis jetzt haben wir noch keine, keine Barriere getroffen. Wenn Sie das Pferd so in der Oberlinie beobachten, dann sehen Sie, dass das Pferd sehr gut zur Reiterhand verbunden ist. Der Hals ist nicht zu hoch aufgesetzt, eher so ein bisschen flacher, passend zum, zum Rücken, sodass das Pferd sich gut ausbalan äh, ausbalancieren kann den Reiter gut trägt. Sehr guter Wechsel wieder. Prima, Bernadette. Genau. Und lässt sie wieder ein bisschen runter. Und das ist so ein bisschen äh, ganz besonders mein, mein Anliegen, meine Philosophie, dass man äh, mit der Körperspannung des Pferdes spielen kann. Genauso wie der Sportler, der Mensch, also der Athlet, seine Körperspannung unterschiedlich einsetzen können muss, so muss es eben auch das Pferd, dass man es quasi an- und ausstellen kann. Dass das Pferd eben nicht permanent unter Spannung und unter Stress läuft, sondern wie gesagt immer einen positiven und einen, einen, einen offenen Kopf behält und Freude an der Arbeit. Gut Bernadette, vielleicht noch einmal ganz kurz den, den Trab präsentieren. Wenn du dich wohl dabei fühlst, einmal so kurz ein bisschen die Versammlung im Trabe andeuten. Und ich glaube, dann, was ich eingangs schon sagte zum Trab, ein Pferd mit einer sehr, sehr hohen Grundschwingung, mit einem guten Gleichgewicht, mit einem schnellen, aktiven Hinterbein, und auch das fällt dem Pferd leicht und ist hier quasi in die Wiege gelegt. Ja, ich glaube, Bernadette, das lasst mir gut sein, wenn es geht, Sie noch einmal ein bisschen in die Tiefe lassen. Ich hoffe, Sie hatten so einen kleinen Einblick von dem, was uns wichtig ist, was unser Anliegen ist. Und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, viel Spaß. Und bevor Sie gehen, Herr Hilberath, kommen Sie noch einmal ganz schnell zu mir. Vielen herzlichen Dank an Bernadette Brune. Für die Vorstellung, meine Damen und Herren. Sie hat 2017 eine Anlage im Ammeland gekauft, bei Westerstede, wo sie sich der schonenden Ausbildung von Dressurpferden verschrieben hat. Können Sie besuchen? Unter www.gestüt-brude.de finden Sie alle Informationen. Sollten Sie unbedingt machen. Herr Hilberath, wenn wir Sie schon einmal hier haben, ähm, als Herr des Olympiakaders, nächstes Jahr Tokio und so, kommen wir mit einer Goldmedaille zurück? Das ist das Anliegen. Das ist unsere Vorgabe und unser bestreben und wir werden alles dafür tun wir nehmen sie in die pflicht herzlichen dank noch einmal vielen herzlichen dank an feel free an bernadette brune und an johnny hilberath danke sehr tja verehrte gäste der Sport auf allerhöchste